Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Äh. Okay, also erstmal, dass ich mein Gesicht zur Kamera hier angehalten habe. Ähm, in der letzten Folge haben wir die arena leiterin von, Boah, wie wird diese nochmal? Äh, äh, Churchester, gut, erledigt. Mel, in Pokémon Schild. Und ja jetzt Sind wir wieder zurück hier in Pokémon Schwert und ja, hopp, hopp, wir gegen uns kämpfen? Und ja, dann sagen wir noch mal, ja, wenn es sein muss, hey, dann das ist noch einen epischen Kampf hinlegen in Ordnung. Ich den leckeren Köder, das dann uns spendiert hat, ist mein Kampf fest neu erwacht. Steckt voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zu sehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Daniro fit. Oh, Dankeschön. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige stimmt seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Sagt derjenige, der die Arena vorhin nicht geschafft hat noch. Pokémon-Trenner. Fordert dich raus. zu Statt von... Ja. Ich hatte die Entwicklung schon vorher. Was? Das kann nicht sein. Ich auf dich, Partner. 40. Dann zeig mal natürlich meine verteidigung oder also eine chance meine verteidigung zu erhöhen heuler heuler ehrlich 14 ein viech kann auch heuler der wunder hat die arena ja nicht geschafft dass nur aber, aber du hast gar nicht mehr überreste er bringt sich nicht so viel gegen meinen riesigen stahlvogel <lacht> tut mir ja echt leid für dich oh, stahlflügel äh. das ist nicht sehr effektiv man so ja verteidigung oder irgendwie so was na verdammt so ähm dauert ein bisschen lang, aber was soll's? Ist ja nur hab. Der ist Ding ganz schön tanky, und ich sorge für. man schon irgendwie angefangen von meinen Blackwing, ja. Einstecken kann als wert nichts. Aua. Was von Ripser, Was für ein Ding? was bist du denn? Aber du musst die Entwicklung von dem ein gewesen sein, ne? Der hat, hat fünf Pokémon, so ich noch mal kehrt. wende ich habe keine ahnung was für ein Typ, ist aber ich würde mal raten, ja, ich würde mal raten, keine Ahnung. Versuchen wir mal, Herr von Lauch, ja, kommen ist ja Stein oder Stahl. Ich glaube Stahl könnte es sein. Ne? sprung Elektro. Oh. Hier ist schon mal nicht Eis. Äh. Ja, gute Frage. Ne? Durchbruch dann, wenn du Stahl bist vielleicht. Ah. Geist? Nee, nicht Geist. so ich kann halt pokémon oder nicht Aber... durchbruch das war nicht sehr effektiv mein gott der typ ist ja halbwegs war eine herausforderung da ja, funken -Sprung. also am ähm, raptor dann schaffst du das. Oh. du ich habe ein pokémon hoch bin so ein guter trainer okay ja also erstmal ja, bin bescheuert strahl wasser elektro ja schon ein step angriff an Raptor willst du auch bringen oder will ich auch weg von dem Hagel ja Glupstrahl es ging daneben gut gemacht Britziger haha gut du hältst nicht zurück so was das gefällt mir ja, der hat irgendwie so voll die stimme so. Weil so ein Kind hat versuchen wir irgendwie voll cool zu klingen so. Ha dein ha, Pokémon mod von Hagelkörnern getroffen. Gott rum. Ach du, na. Oh. sehe ich jetzt mal nicht ein. Äh, ja irgendwie. <lacht> sonst. Teil sieht auch irgendwie komisch aus, aber jetzt sieht irgendwie besser aus als die anderen beiden Starter. Jetzt gehen wir alles hier. Kommt unser Wind wohl doch in der Pflanzenkraft Trommelschläge? Au, au, au, au. Oh. Au. Na, jetzt gibt es erstmal ein Feuerball in die Fräse. Er schießt und Boom Tor yeah. <lacht> Ja, der Angeberei Äh Na was ja. ja, so noch Out Ach ja wenn er lag so, ja. Aber wenn Herr von Lauch jetzt nicht schon angeschlagen werden Kommt hier ja mal. Wir müssen halten. Ich konnte eigentlich drin lassen und Doppelkick einsetzen oder so, aber warum? Body slam der hat, glaube ich, überhaupt Haha. So, ne? so. Dann machen wir... Hm. So, war das Felswurf. Bonk mehr als zweimal danke jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr oh Gott schafft ja schaff mal noch kein Ding überhaupt nicht wenn jetzt viermal trifft dann müssen wir Ding kaputt haben aber das überhaupt nicht ist auch gut danke Und dann kommen ja noch die haare kann dann, Also wie <lacht> okay. du setzt Erholung irgendwie so was ein, ne? Okay. Weltswurf. Du schon wieder ein leben nebengauen, ehrlich. Oder meinst Stahl? Ja. Ich jetzt echt noch den seinen Relax? zu ja kaputt ich den ich treffe. Da kommen danke 1 2 ja bist du tot im nächsten in der nächsten runde ein kommt berührt relax Damit der schütterung am boden was ja hast du noch ja das was mich am wickeln nichts da der allerbeste wird siegen und das bin ich das ist doch kein einziges mal pokémon kaputt gauen lasst für mir ja, das gleich wie ich äh, eigentlich hatte er ist ja vorher aber so will mary kommen schaffte stahl und elektro äh, Flug. Wird schon nicht so wehtun. ich mag kein Hagel. Ich bringe dich jetzt um. Ja, gut. Ja, genau. Da bitte dir leider nicht so helfen. Oh, ich liebe schnee und ja das oh, hier ist eins von meiner pokémon ist stärker als gefühl sehr effektiv jetzt halten hübschen spitznamen aus und suchen aussuchen sollen für das wie dann hätte es vielleicht eine chance gehabt spitznamen machen pokémon doppelt so stark habe ich halt nicht gewusst ich kann sie noch nicht mal gegen meinen rivalen gewinnen aber ich gebe nicht auf Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft, besonders du da, Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Deleon besiegen. Steht als nächster vor dem Plan. Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit Schlummerwald zu beschäftigen. Mit dem Schlummerwald, ich melde mich wieder in der Arena-Challenge Und sobald ich den arena in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spike. auf geht's. Ja, yeah. ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. den macht sich immer große Sorgen, wenn es hopp schlecht geht. Und du als ein Rivale willst du dich auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Wieso hat da keine Auswahl? Also dann mach's gut. Nein, bleib Okay. Alles klar. Gott, dann gute 9 hatten, hat sie gesagt, haben die beiden gesagt. Aber man hat jetzt niemand mich hochgeeilt. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich den ganzen Weg hier nochmal zum Pokémon Center. Mit pokémon center gut fällt mir gerade ein ich sag mal Pokéjobs jobs ja so sind doch bestimmt auch einige pokémon noch nicht noch nicht nicht meinen boxen natürlich ich vergesse hat immer Die sind dann auch raus aus meinen boxen Ich nur du hast einen ordnen gibt es jetzt gibt es neue aufträge für dich sie erst mal an sind neue jobs zu erledigen Okay habe doch niemanden geschickt, alles klar. Ich dachte. Gott. Dann gehen wir mal auf zur nächsten Route. Boom. Ähm ja. Alles klärchen, dann. Ich habe mich da ein bisschen verfahren, so. ich nehme mal eine Route 9 ist hier, Ja. Dann mal los. Weil äh. kommt da irgendwas. Pass auf. So. wenn da kein Kapital. Oh. Octillary. Los, Blackwing, du schaffst das. Mit so ein Ebschanabe. Wir seien nicht voll. Boah. Warum? ja noch nie ein Spiel gesehen, wo die Pokémon so hoch gelevelt sind. Ey. Oh Gott. Oh. Okay. Ähm, stimmt. Oh, Hagel, das wird mir ein bisschen auf Nerven gehen, habe ich das Gefühl. Oh echt. Oh, Blackwing, warum? Wir schon genug Erfahrungspunkte, Mann. Ich will noch mal mehr. So, Angla. Haben wir schon mal gegen Angla gekämpft in dem Spiel. Ein Trainer sich gegen mit gekämpft. So einfach ist das. Aber dafür ich sollte immer erst Sibylle ein bisschen später die Pokémon fangen. Weil wenn ich gerade die Route zum ersten Mal betrete also die schon so hoch gelevelt wie meine eigenen pokémon wird das fangen ein bisschen schwieriger und gefährlicher macht Guckt sich daran an warum sind die nicht so stark wie die naja ich sollte irgendwie weiß nicht immer später zurückkommen entschuldigung war und nicht gerade neutral weiß ich gar nicht ich nicht neutral auf stahl scheint schon ne? Wasserdüse. Oh, du bist weg. Weiß gar nicht. war ein neues Buch und überhaupt? Mir hat jetzt nichts gesagt. Out. Lantern, Dreck. Bist du schneller als ich? Okay, dann mache ich mal den hier So, ach warte mal, Raptor kann ich gar nicht einsetzen. Uh, uh, Little Mary. Uh, Hallöchen, na, no, nein. Warum? Warum ist der Teil so winzig? Ey. Uh. Ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu kämpfen. Uh, oh, Kugelsaat, stimmt. Oh. Kugelsaat. Was gar nicht. Nee, Elektro ist nicht resistent gegen... So, noch einmal kommen. Jawohl. Äh. Sehr gut. der Attacke eigentlich so für gesteins und wohn pokémon eingepackt aber niemals auf pokémon warum nicht der star gewinnt ganz einfach okay habe ich mal nicht mal irgendwann hier surfen kann Ich noch nicht mit der gerät glaube ich die ihren den Schatten an und wirft die Angel aus. ist einfach und doch aufregend. Schon da, glaube ich. So. Oder 9. Pillepa. Warte mal. Die Entwicklung haben wir noch gar nicht. Stimmt. Mehr stimmt ein Top-Trank. wird top trank So. Oh ja. Hast du dann oder? gastro das bin ich Bitte sei nicht voll brutal gelevelt. Alter! Wir schaffen die Pokémon-Trainer hier zu überleben, ey? Wird doch gar nicht möglich sein bei so starken Pokémon hier. du jetzt nicht so weit an. Na schnabel Erdkräfte. Stimmt so kann jetzt etwas nervig werden hier bleibt drin ja black geht kaputt aber hat kann jetzt sowieso nicht mehr so lange dauern das machst du du idiot Komm, bleibt drin nicht ein einziges mal und das war mit so Backwing. Uh, uh, uh. Und das war mit gastro oder? Ja. Und von allen, die Erfahrungspunkte braucht hat er natürlich jetzt keine gebraucht. bekommen ey. Ernsthaft, warum sollte man gegen die Dinger hier kämpfen, ey? Die sind viel zu stark. Ich muss mir Heildrink und so kaufen, also okay. Aber Ich so gefühl ich habe da so wenig Geld erst voll Zeitverschwendung. Jetzt hier schon. Pokémon zu fangen. Hey, ich bin mein Pokémon so richtig abgeknallt. Jetzt bin ich super drauf bereit. Ja. den Virginia. Flambyon. Was hier als ist. dann macht der Sinn. Der Name macht aber irgendwie keinen Sinn. flampion da guck mal, wie am Abtanzen ist. So, so, du bist ja ne? also ja, komm mal her flügel aus stahl ein flügel aus stahl mit verteidigung sehr cool da oh. so, blue Bella. Oh, okay, auch wir haben auch was gibt es auch was von blackwing Boah Schnabel, äh, wat? Auf Regen, warte noch mal. Ah äh, ja. der schon mal am gesehen. Ich weiß es nicht. Egal, Boah Schnabel, Flieg und Sieg. Ja, das war wohl nichts, ne? Oh Mann. Wow, ihr gibt echt eine klasse Kombi ab. Eure attacken sind abgestimmt wie Tanzschritte. Ja, finde ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Ich ein Pokémon ganz viele attacken war wegen die haben wir an einen Tanz erinnern. macht das. Kurt Chester Buch. oder Kirk Chester, was ich? Sir Chester. Wer ist denn Chester? So kann ich hier nicht laufen und was machen die schon wieder da? Wir ja schon wieder Pokémon theorisieren wir lassen. niemanden nach Swipe fort klar, das heißt, von Nasen wie dich und auch für alle anderen ist gute 9 Tabu. Mit anderen Worten, du kannst nicht nach Hause fahren, du kannst nicht nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. What? Wir von Team ja feiern kann man im total. Sie ist den Nuance nicht einfach großartig. Darum lassen wir jetzt auch nicht zu, dass irgendwer stört, nur mal auf ihm über was Wasser geschippert zu werden. Das ist mir schon klar, deshalb versuche ich auch euch die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotorrad um eine Funktion ergänzen kann, jetzt über das Wasser fahren lässt. habe ich doch gerade angesprochen. Oh, du kommst gerufen nachher Real Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rotorrad geschenkt habe. Sag böse so gut und verpasst diesen Rüpeln eine Lektion ist es Kamalem kein Haar kommen, klar. Wir beschütten es vor Heines wie dir Die Sache mit der Rea-Change sollst du also besser aufgeben. jetzt für dich nämlich Endstation. Oder willst du lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Ja. Dann mach dich mal auf eine abweisung fast. Alles für kam Also er schreibt mich an und sie freut mich zum Kampf aus. Halt. <lacht> Geradax den kämpfen das klar ja kehrt wenn es sehr effektiv aber mitweise sehr wenig ich will den schon irgendwie weil nicht mit Blackwing erledigen ich will eigentlich meine verteidigung damit erhöhen man aber jetzt dadurch ich kaputt gehen, naja jetzt kommt ein im Ohr. hey, hey so gemacht. Aua. Mensch, Pandragro. Oh na wie geht's denn so? ist auch ja du bist ja kampf ne um oh gott was ist auch kampf oder ich bin auch stahl zur hälfte soll neutral sein außer es ist nicht kann setzt es trotzdem wieder ein alles klar gut ich kann gemacht hier ist das Cool. ich will echt einfach nur nach spike zurück dann geht auch wenn wir uns nicht und wenn wir nicht unternehmen mit der da auf kam reiten. reiten ich habe die idee wir reiten einfach selbst auf Kamel und machen uns vermacker dann mal los kann man auf immer wieder sehen mal hast du mir gerade schon wieder auf die der geholfen läuft denn so genießt du das leben als radfahrer auch toll wenn man mit dem rotorrad auch übers wasser fahren könnte oder ich hätte das glück denn damit du genau das tun kannst werde ich es für dich modifizieren du als ein Rotorrad. Jetzt habe ich doch eins ein fahrrad in sich ein Rotom befindet, es wohl nicht nur im rotom tor weiter, sondern kann jetzt auch über was Wasser vorbewegen. So, das wäre erledigt. Im Aquamodus kannst du mit dem Rotomrad ganz gespeitig über übers Wasser radeln. Wenn du übrigens dann lang fährst, findest, äh, sich dein Rotomrad im Landmodus. Boah. Okay, zeig mal. Oh, ha, ha, ha! Ah! <lacht> Direkt angesprungen von einem möglichen, oh Gott. sind nicht auf rechten seite sein trainer oder das ist ein neues pokémon ups zoom linse dann hatte ich nicht schon meine also aber bist dann bist du denn Deswegen komplett neues Pokémon, du bist Wasser. Ich habe noch kein Wasser-Pokémon, also ja nicht schlecht, wenn du vielleicht ein potenzielles Teammitglied sein könntest. Kaukto, okay, es hagelt Level 50 ich habe mal fangen. Da gibt es irgendwie jetzt hier so eine... Oh, du. Hoch. Kraftkoloss. Oh Gott, das wird wehtun. Oh Gott. Okay, Angriff sauber gesunken. Dann die Octillery auf Steroide oder was? Teil... Ähm, gute Frage. Was setzt sich dagegen ein? Ne? Ich habe nichts gegen gegen Wasser. So. Haben wir noch heimzahlung Du hast einen meiner Freunde bezieht. Jetzt töte ich dich. Nein, das habe ich jetzt nicht. <lacht> Ernst gemeint. Oh. oh. Gott. Ich hoffe, er war jetzt nicht so ein einzigartiges Buch oder so. War jetzt ganz schön dämlich. also wie Relax, hat nur einmal auftaucht oder so. ja und ich gehe mal weil nicht ja da tut uns jetzt einige wege öffnen ich würde schon fast sagen wir sollten erstmal alle alten städte noch mal kurz abgrasen und zu so gucken ob wir jetzt alles überqueren können und so oder nach dem plan ich meine schon damals in dings ja in bei der professorin ja da gab es doch schon wasser haben wir ja mal durchreden und auf dem weg vielleicht ein paar neue pokémon fangen so wer das taucht jetzt nicht noch mal auf das viech oder so das war irgendwie so ein einzigartiges teil da Wird mich nämlich ein bisschen anklotzen, versteht ihr es? da ist wieder alles klar: okay Level 50. Wie war es, wenn wir natürlich noch nicht fangen? Wenn ich Sowieso nicht benutzen können. Dann Gott, dann weiß ich nicht. Dann gehen wir noch mal durch die gesamte Weltgeschichte und gucken. Und die wollte ja sowieso dahin und ja, dann gucken wir mal aber wir so für geheimen Ort finden und so ne? nach dem Plan gut. Ich meine, wer weiß, was wir finden ne Gut, ich bedanke mich jedenfalls alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Aber ich kann da gar nicht zurück. Und ja, ich sehe euch in der nächsten Folge. Danke schön fürs Zuschauen. Abonniert, liked und kommentiert und so. Ne Ciao.